Jo Leute, was geht? Hier ist wieder euer der, EMP, der boss hier vom Boss Channel Number One, meine Freunde. Der Boss ist wieder hier. Ficke dich wie ein Tier. Ihr wisst wer ich bin, ich breche Giorgio das Doppelkin. Ja, kleiner Freestyle hier am Anfang. Nein, kleiner Spaß. Und zwar heute mal wieder ein kleines Video hier am Start. Ich bin ein bisschen erkältet, ich hoffe mal, das hört man nicht zu krass raus, aber ich denke mal nicht, deswegen werdet ihr damit schon klarkommen, meine Freunde. Und ja, heute mal wieder ein Special-Video, wie gesagt. Und zwar werde ich heute mal so ein paar Mysterien auf YouTube auflösen, meine Freunde. Ja, quasi heute Aktenzeichen äh, 44, ja, aufgrund meines oberarm Und zwar werde ich heute euch mal so ein paar Sachen sagen, die sich schon zu viele vielleicht gedacht haben, aber heute werde ich sie quasi auflösen, meine Freunde, ja. Quasi bin ich hier der Steve Franco, oder wie der Typ auch immer heißt. Hier, der Typ von hier. Wie hieß die Sendung, meine Freunde? Mir liegt's auf der Zunge. Hier, ungelöst, Aktenzeichen ungelöst, diese Sendung auf RTL 2, die war richtig krass damals, meine Freunde, ja, mal ein bisschen hier in die Vergangenheit Der Typ bin ich hier, euer Steve Franco, genau der Typ. Auf jeden Fall werde ich heute mal so ein bisschen was erklären, ja, so also auf YouTube das Business quasi. Und zwar fragen mich immer viele Leute, yo Boss, wie werde ich erfolgreich auf YouTube, wie kriege ich Abonnenten, wie kriege ich Zuschauer, bla bla, der ganze Scheiß halt. Und viele denken dann so, ja, wenn ich gute Videos mache, dann werde ich erfolgreich oder so ein Scheiß oder... Keine Ahnung, wenn ich hier irgendwo bei jemandem ein bisschen so am lutschen bin, kriege ich auch die Zuschauer von dem, aber nein, meine Freunde, ja? Ich werde euch jetzt ein paar Fakten erzählen auf YouTube, damit ihr mal vielleicht euch selber die Augen öffnet, meine Freunde. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit in dem Video, aber ich hoffe, ich schaffe es ne? Und zwar gehen wir mal die ganzen, ich sag mal, relativ krassen YouTuber durch, okay. Also der erste fange ich mal an mit Marcel Skorpion, ja. Wie heißt er denn? Fangen wir mal so an. Und zwar Johannes, nein, Marcel, ja, Marcel. Merken wir uns den Namen, Marcel. Dann gibt es auch Montana Black, heißt auch Marcel. Dann KS Freak, heißt auch Marcel. Und der Boss Channel Number One heißt zwar Slatko, aber sein Zweitname ist Marcel. Also fällt uns schon mal hier auf, dass alle relativ krassen YouTuber Marcel heißen, ne? Ja? Jetzt fragt ihr euch so, ja, ist das ein Zufall? Nein, ist es nicht. Und zwar liegt es daran, alle Typen, die wo Marcel heißen oder mit Zweitnamen Marcel heißen, sind sich krasse Typen. Und solche Leute wollen auch die Menschen sehen, jetzt so ein Johannes oder sowas. Gehen wir mal durch, wie viele Leute es da auf YouTube gibt, die Johannes heißen und erfolgreich sind. Ich glaube, da gibt es jetzt keinen. Und Slatko, es gibt natürlich relativ viele, also mich, Skorpion heißt ja auch Slatko mit ähm, Zweitnamen. Dann hier Snacks, ist auf der Gameplay hier von Snacks erstmal Daumen hoch dafür. Also hier, Latkus gibt es auch relativ viele, aber der Vertretensname ist an sich Marcel, meine Freunde. Und ich hoffe, ich habe euch noch ein bisschen die Augen geöffnet. Und wenn ihr noch mehr solche mysteriösen Sachen hören wollt, quasi Empius ähm, Zeichen 44, gebt ihr wieder einen Daumen hoch, werde ich auf jeden Fall dann berücksichtigen, wie ähm, wenn ich etwas über meinen Rücken besichtige. Und ja, Daumen nach oben, wird der Boss euch loben. Und euer EMPW, der Boss, ist on all the bitches, no homo.